Ausgereifte Instrumente. Alle meine Erfahrungen habe ich in die Fertigung eingebracht, so dass nichts mehr geändert werden brauchte. 60 Jahre Lockjagderfahrung in ihrer Tasche.